So, schön, dass ihr heute hier seid. Joey hat es eben schon gesagt, Paradies. Was erwartet uns und was können wir heute schon erleben? Ich finde immer, die Gegenwart Gottes ist so, es ist nicht so einfach zu erklären in vielen Aspekten. Manchmal fällt mir es selber schwer, aber eins kann ich definitiv sagen, was es Paradies zumindest nicht ist. Joel, wenn du ein, ein Bild weiter gehst. Das Mikro -Hör -Hör halten. okay. Wenn du dieses Bild siehst, was fällt dir auf? Das Paradies ist nicht Engelchen auf Wölkchen mit da, Hefchen. Das ist das Paradies definitiv nicht. Also wenn das ist das Paradies, weil will ich nicht dahin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja? Das Paradies ist schon definitiv, definitiv mehr. Und wir werden uns heute in der Bibel angucken, weil als Christ ist die Maßstab dessen, was wir reden und predigen sollten, die Bibel und nicht irgendwas anderes. Und ich kann mich noch ziemlich gut an den 2. April 2011 erinnern. Abdullah lacht schon, der weiß auch schon warum. 2011 war ich in einer schwierigen Situation. Und zwar in dieser Situation was es einfach... Es war ein Jahr, bevor ich Christ geworden bin und ich hatte damals mit vielen Ängsten zu kämpfen. Also ein blödes Beispiel ist, nachts wollte ich einschlafen um elf, damit ich um sieben Uhr wieder wach bin. Aber weil ich so einen Stress damit hatte, dass ich jetzt schlafen gehen muss, bin ich erst um 5 Uhr eingeschlafen, weil ich Angst hatte, zu wenig Schlaf zu kriegen. Ich hatte Angst vor langen Autofahrten. Ich hatte Angst vor vielen verschiedenen Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, dass mir dass mir da was fehlt, dass es mir einfach nicht gut ging. Und dann hat mich ein Freund von meiner Mutter ins Stadion eingeladen. Und zwar, ich habe ein schönes Trikot drunter gezogen, für Joel heute extra. Nein. Ja genau, ich bin ein riesen Borussia Dortmund-Fan. Joel ist Schalke-Fan. So, ich zeige es mal kurz. Genau, aber reicht schon. Ich habe es nur für Joel heute angezogen. Nein. Und im Stadion war es folgendes. Und das war zu einer Zeit... Das ist lange, lange her, da war Dortmund noch Tabellenführer am 29. Spieltag. Das ist lange her, 2011 und ich, damals schon mit dem Kumpel von meiner Mutter ins Stadion gefahren, Es war eine ziemlich lange Fahrt für mich damals, anderthalb, zwei Stunden. Allein, dass ich das geschafft habe, war für mich schon damals ein Kampf, ja. Und ähm, ich sitze im Stadion Dortmund, seit zehn Jahren damals die Chance gab, mal wieder deutscher Meister zu werden und dann steht es 1 0 für Hannover. Auf einmal, dann ist da immer so ein riesen Leinwand, die dir zeigt, wie viel es in einem anderen Stadien steht, steht es für die Bayern. Und die Stimmung im Stadion war schon ziemlich weit unten. Und ungefähr in dem Moment, als Bayern den Ausgleich bekommen hat, da gibt es ja immer so einen kleinen Jubel, weil man sich natürlich freut, wenn Bayern und Schalke ein Gegentor bekommen hat, gab es immer einen Jubel, als ob man ein eigenes Tor schießt im Stadion, das ist immer ganz cool. Ähm, auf jeden Fall schießt Dortmund dann das 1-1. Und als äh, damals noch, ich weiß noch, Vorlage von Götze, Lukas Barrios, das 2 zu 1 macht, ist das Stadion explodiert. Es war eine Stimmung in diesem Stadion und äh, warum ich das erzähle, es war eine Atmosphäre, die konnte man anpacken. Alle Sorgen, Gedanken, Probleme, die waren weg. Ja, so ein paar Dortmund-Fans sitzen immer in der Ecke und singen BVB, unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz und leider glaube ich denen das auch. Aber auf jeden Fall hast du gemerkt, wie glücklich diese Menschen um dich herum waren. Und das hat dich angesteckt. Eine Atmosphäre, die dich glücklich gemacht hat. Und ich weiß nicht, jeder hier ist Dortmund-Fan, Joel. Äh, nein, <lacht> Joel ja auch nicht. Und Janis, eigentlich niemand außer ich und Abdullah. <lacht> Aber und auch nicht Fußballfans, aber ich glaube, eine Atmosphäre, wo etwas Besonderes passiert, nicht nur eben hier in Lobpreis, finde ich, konnte man spüren. Wir haben ja gesungen, die Atmosphäre is changing now, das ist jetzt was passiert, dass Gott jetzt hier ist, sein Geist hier ist. Und das erlebt mir in ganz vielen verschiedenen Sachen in dieser Welt. Ja, ob es ist, wenn du auf irgendwelche Bergen gehst und du einfach diesen Aufstieg erlebt hast, diesen Ausblick hast und du einfach siehst, da ist Gott am Tun und am Wirken, oder wie gerade schon in Musik. Ich glaube, das hat auch einen Grund Gott ist der Ursprung aller Freuden. Gott, also der meisten zumindest, Gott ist der Ursprung der Freude. Und wir Menschen, wir haben eine Sehnsucht und die Sehnsucht nennt sich, ein, nennt sich Anbetung. Und genauso falsch wie Engelchen auf dem Wölkchen im mit einem Häfchen verstanden werden, heute Morgen habe ich es besser hinbekommen, wird Anbetung falsch verstanden. Anbetung ist nicht den ganzen Tag nur auf den Knien zu sein, anzubeten, zu Gott zu kommen. Anbetung ist so viel mehr als nur das. Anbetung ist, sich einer größeren Sache Gott unterzuordnen, ja? seine Herrlichkeit zu sehen, zu sehen, wie groß, wie gut, wie fantastisch Gott ist. Das ist Anbetung. Anbetung gibt dir Sinn im Leben. Es, es hilft uns in diesem Leben schon bei so vielen Sachen. Und es ist definitiv nicht langweilig, Anbetung. Wenn du deine Talente und Gaben hast, und jeder hat Talente und Gaben, und die nutzt, die Gott dir gegeben hat, das ist unfassbar schön, wenn du das Glück hast, wie ich, einen Job zu haben, den du liebst, dann arbeitest du keinen Tag mehr. Und später im Paradies werden wir das täglich haben. Ja. Und deswegen machen wir diese Predigtreihe, um das mal richtig einzuordnen. Was ist das Paradies? Nicht mit die, wie, wie diese Engelchen eben. Ich glaube, da ist ganz wichtig zu verstehen, der Mensch ist eine Maschine, könnte man sagen. Also manche sind Maschinen, manche weniger, ich nicht. Der Hagen ist heute nicht da. Eine der von Hoffnung ernährt wird. Wir Menschen brauchen Hoffnung. Wenn wir keine Hoffnung haben, geht es uns schlecht. Dann sieht man das. Ja, Merlins Maschine, genau. <lacht> Und ich glaube, dass an nichts zu glauben keine Hoffnung gibt. Und ich glaube, ein langweiliges Paradies, auf was man keine Lust hat, gibt auch keine Hoffnung. Und deswegen reden wir darüber. Wie wir Gottes Gegenwart auch schon hier spüren können, natürlich auch. Und ich habe eine kleine Slido dazu vorbereitet, wenn du sie mal kurz zeigen möchtest. Nimm mal gern dein Handy, Nimm mal, oder wer kein Handy hat, darf gleich auch was dazu sagen. Und zwar, wo bist du schon einmal Gott begegnet? Du kannst du jetzt die Präsentation anmachen? Das kommt dann nochmal. Genau, wo bist du Gott schon mal begegnet? In Lobpreis und Musik, wie eben gerade. Es sind mehrere Antwortmöglichkeiten übrigens möglich, ja. man muss sich nur eins auswählen. In der, in der Natur erlebst du Gott in der Wissenschaft, Erkenntnisse oder, ich wurde heute Morgen noch verbessert, Bibel lesen ist auch dabei, ja. ist ganz wichtig. In Freundschaften, in der Stille, nicht nur Mönche begegnen Gott in der Stille, sondern man kann auch mal zehn Minuten Stille haben und dort Gott begegnen. Genau, Joel lädt das jetzt hoch. So, es, ist, es füllt sich schon. Machen wir größer, wenn es geht. Jetzt ist es wieder weg. Beim Dienen. Es gibt Menschen, ich meine, wir haben gerade zwei fleißige Damen und wirklich, die machen uns gerade richtig leckeres Curry. Bedankt euch mal hinterher, die da wirklich uns jetzt dienen und uns hier Essen vorzubereiten. Oder ich glaube, heute werden einige etwas sagen, Gott kann man auch bei Freizeiten begegnen, oder? Ja, ich glaube, einige junge Leute hier, werden das ausfüllen? Also ich hoffe zumindest. Ich habe darauf gewettet fast. Oder natürlich beim Thema Abendmahl. Hat jemand sonst eine Idee, wo man Gott begegnen kann? Ich möchte das mal kurz sagen? Etwas, was ich vergessen habe. So, wir sehen aber schon, ihr dürft immer reinrufen, wenn euch noch was einfällt, was wichtig ist. Freundschaft und Beziehung, ganz viele. In der Stille, in der Natur, Lobpreis, Lobpreismusik. 56 Prozent, Abendmahl. Geht's, kannst du noch ein bisschen runterscrollen, Joel, dass man mal sieht, was unten ist noch? Freizeiten, Wissenschaftlerkenntnisse, ja im Bereich DIN, wenn die zwei Damen jetzt dabei wären, würde es ein bisschen hochgehen. Also wenn, ihr, ihr seht schon, ihr seid Gott unterschied auf unterschiedliche Art und Weise begegnet. Danke Joel, die Präsentation gucken wir uns später nochmal an. Und da ist die Frage, was hält uns schon hier auf Erden ab, Gott zu begegnen? Es ist manchmal gar nicht so einfach. Ich meine, ich sage die ganze Zeit, wie ein Himmel zu so auf Erden. Und die letzte Wochen hatten wir die Predigt 3 über die Ruhe. Wer kann sich da noch dran erinnern? So, und so ein paar. Jetzt nehmen wir mal an, du, du bist den ganzen Tag nur am Tun, am Machen, hast, hast nichts anderes Außer, außer doings, die du tun musst. Und dann ist ein Gottesdienst und du denkst dir so, boah, also ganz ehrlich, eigentlich muss ich heute noch kochen für nächste Woche. Ich muss noch ich muss noch so viele Dinge vorbereiten. Ich muss so viele Dinge noch tun und du gehst nicht hin. Du sagtest gerade, einige haben geschrieben, Beziehungen und äh, in der Natur leben sie Gott. Und wenn du nur am Tun oder Machen bist und keine Zeit mehr hast rauszugehen, keine Zeit mehr hast, wird deine Freunde dich zu so treffen in christlichen Kleingruppen, dich zu so treffen oder Gottesdiensten wird schwer. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig auch, wir haben eben über Atmosphären geredet, über göttliche Atmosphären. Ja. Es gibt auch schlechte Atmosphären. Es gibt nämlich nicht nur Freuden, die gut sind auf dieser Welt. Es gibt Freuden, die sind überhaupt nicht gut. Aber woher kommt das? Gott hat uns ziemlich gesagt, klar gesagt, was gut ist und was nicht gut ist in vielen Aspekten. Der Mensch aber immer wieder, und ich nehme mich jetzt nicht raus, das möchte ich wirklich mal deutlich sagen, wir wollen selber entscheiden, was gut und böse ist. Wir wollen das nicht entschieden bekommen von Gott oder von irgendjemandem. Und das ist, sich nicht unterzuordnen. Ja, heutzutage eher im Gegenteil. Heutzutage ist es eher wichtig, dass alles gleich ist, beliebig, sich jeder wohlfühlt. Und manchmal gibt es einfach Situationen, wo es nicht anders geht. Wo einfach ein Unterschied da ist, wo es eine Wahrheit gibt und keine Wahrheit. Ja? Und ein großer Punkt, wo ich glaube, wo wir echt uns trennen von dieser Atmosphäre Gottes oftmals ist, wir sehen die Schöpfung und wir beten die an Schöpf die Schöpfung an anstatt den Schöpfer anzubeten. Zu sehen Gott wo bist du was, was, was bist du? Wir beten an was Gott gemacht hat aber nicht wer er ist in dieser Welt. Es geht ganz schnell. Die Bibel nennt das Sünde. Das ist Trennung. Das ist das was uns von Gott trennt ja? und da nehme ich nicht mich raus niemanden. Wir alle in uns drinne haben was drinne was uns dazu anstößt so sündigen öfter mal. Wir wollen selber entscheiden, was ist richtig, was ist gut. Wir wollen selber entscheiden, was ist böse. Wir wollen das einfach selbst entscheiden. Ja? Und die Bibel spricht davon im 2. Korinther 5, Vers 1, dass wir eine neue Behausung, einen neuen Körper kriegen, weil unser jetziger Körper einfach gegen das kämpft, was Gott machen möchte. Und jetzt stell dir vor, es wäre alles perfekt. Du, du, du würdest nie sündigen. Du würdest jeden Tag rumlaufen und wärst heilig. Das ist schon mal echt, eigentlich fast unmöglich ist. Und jetzt? Deswegen ist die Gegenwart Gottes trotzdem nicht die ganze Zeit spürbar für uns, weil wir leben in einer Welt, weshalb, weshalb wir auch gerade die predigt hier halten. Ich meine, wo kommen wir her? Wir kommen aus wie viel? Zwei Jahren Pandemie? Bald schon drei. Ich meine, viele schon vorbei. Aber einige Leute haben damit immer noch ziemlich zu so kämpfen. Den geht es immer noch nicht gut. Einige Leute haben immer noch ziemlich Ängste durch Corona und was passiert ist. Wir haben Ängste, die immer mehr kommen. Der Krieg in der Ukraine, die Kriege kommen näher, die, die weltpolitischen Schwankungen werden größer, es gibt immer mehr Sicherheiten, die verschwinden. Ja, ich meine, wenn man überlegt, du hast ein paar tausend Euro auf die Seite gelegt, wer das konnte und glücklich ist, das ist deutlich weniger wert mittlerweile, wenn du es überhaupt nur hast, wenn du nicht schon irgendwelche Sachen nachzahlen musstest, wenn du nicht schon irgendwelche anderen Sachen äh, bezahlen musstest und Zucker noch vor dir sind. Unsere Sicherheiten schwinden im Moment drastisch. Und die Zahl der Seelsorgefälle, da kannst du mir glauben, sie nimmt zu. Und sie nimmt nicht zu, weil die Leute das sichtbar erkennen, sondern weil das im Hintergrund stattfindet. Hier in, in kleinen dann in der Umgebung, in der Nachbarschaft, glaubst mir, wenn ich hier bin und die Tür ist auf, jeden Moment will jemand, jemand, jemand reinkommen mit mir reden, weil es nicht gut geht. Viele Menschen haben wenig bis kaum Hoffnung. Und genau deswegen müssen wir über das Paradies reden, über so Dinge. Weil ich meine, wir haben eben gesungen, wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel so auf Erden. Wie wollen wir wissen, was auf Erden möglich ist, wenn wir nicht wissen, was im Himmel ist? Wie sollen wir das wissen? Und deswegen reden wir darüber, weil ich möchte, dass wir heute nach Hause gehen und wir Hoffnung haben. Weil ich möchte und wir als Gemeindeleitung, wir möchten, dass jeder hier Hoffnung erfährt und in Hoffnung lebt. Ja? Und deswegen brauchen wir diese Serie, weil wir von einem Gott predigen, der größer ist als all unsere Probleme, der dich liebt, der für dich da ist und der dabei sein möchte in schwierigen Zeiten, ja? in hoffnungslosen Zeiten. Und deswegen, Joel, mach mal bitte äh, weiter. Reden wir heute über die Offenbarung. Wir reden darüber, wie das Paradies aussieht. Und hier seht ihr geschrieben, ich hoffe, ihr könnt es alle lesen, aber ich lese es vor. Offenbarung 21, Vers 3. Und vom Thron her hört ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihm sein. Es hört sich für uns immer dieses an, ein Volk aus vielen Völkern normal an, aber wer wohnt hier alles in der Ludelstraße, mal kurz melden. Ist das, das ist hier ja. ziemlich normal, oder? Welches Volk haben wir hier nicht? Ja? Ich glaube, hier gibt es alles. Hier gibt es alles. So, und dann sagt Gott, er wird mitten dabei sein, in ihrer Mitte. Und ich kriege die ganze Woche kulturelle Probleme mit zwischen verschiedenen Völkern, zwischen verschiedenen Nationen. Und Gott sagt auch noch, Sie werden bei ihm sein und sie werden in Frieden leben. Stell dir mal vor, alle Völker hier in der Dudelstraße in Frieden. Jeden Tag, du würdest mit jedem Tamina, du würdest mit jedem hier in Frieden leben. Wahnsinn, oder? Das wäre toll. Ja, jetzt gucken sie mich an. Hey, <lacht> alle Völker und viel mehr. Gott sagt sogar noch viel mehr. Und er sagt, er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angstschreie. Denn das, was früher war, ist vergangen. Es wird, er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Er wischt alles ab. Das Wort, was hierfür vergangen steht, für Abwischen steht, heißt er radiert es aus, es, es verschwindet komplett. Und so wie es mir in dem Stadion ging, als ich diese Atmosphäre gespürt habe und ich eine Freude hatte, so geht es uns, wenn wir in Gegenwart Gottes, schon hier auf Erden ist aber später im Paradies, es wird uns nicht mal mehr interessieren, es wird nicht mal mehr ein Wort für Tränen geben, für Tod, für Schmerzen, für Angst. Die Wörter werden verschwinden, wir werden uns nicht mehr, mehr darüber unterhalten, wir werden vergessen, dass es überhaupt gab und dass es das gibt. Und wenn wir in Gegenwart Gottes sind, tun wir das auch. Und da frage ich mich, warum Gott? Wie groß muss Gott sein? Und da habe ich in Offenbarung 21, Vers 22, Joel, wenn du weitermachst, ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Das heißt, es wird keine Kirche mehr geben, wo man hingehen muss, um Gott zu begegnen, weil er überall ist. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das hier leuchtet, ist das Lamm. Das hellste und größte, was wir jeden Tag sehen können, tagsüber, ist was? Die Sonne. Kann sich einer vorstellen, wie groß die Sonne ist? Ich meine hier, das ist unsere Erde. Ja, und jetzt machen wir die nächste Folie, Joel. So, das ist unsere Erde, so wie sie aussieht. Und hier auf der Folie siehst du Erde. Kann man sie sehen von da hinten? Ja. Mit Brille geht Joey, ne? Das ist die Erde und das ist ein Teil der Sonne. Ein Teil der Sonne. Wie oft passt die Erde in die Sonne rein? 60. 60. Oh, de, der Bruder kann kein Mathe. <lacht> wie oft? 100 Mal. Nee, nee. Guck mal, wie klein die ist im Vergleich zur Sonne. 60, das ist schon näher. 1,3 Millionen Mal. So. So, und dann weiß ja jeder, wer, wer von euch ist schon mal geflogen, wer war schon mal im Flugzeug, schon schnell, oder? Nee. Aber habt ihr schon mal gesehen, Flugzeug? Ja, okay. Das habt ihr das ist gut. Ein Flugzeug Aber fliegt ich <lacht> gesagt, <sorry. lacht> noch nicht, ja. Ein Flugzeug liegt, fliegt 800 Kilometer pro Stunde ungefähr. Kann auch schneller fliegen. Und, es, und um die Sonne zu umkreisen, also einmal um die ganze Sonne rum zu fliegen, braucht ein Flugzeug 5500 Tage. Wer ist schon 20? Ja. Wer, ist schon über, wer ist unter 20? Ihr werdet noch nicht einmal um die Welt, um die Sonne geflogen, seitdem ihr lebt, wenn das möglich wäre. Und all das, diese enorme Energiequelle nimmt Gott, um zu vergleichen, es wird nicht mehr nötig sein. All das wird nicht mehr nötig sein, wenn Gott bei uns ist, wenn seine Gegenwart hier ist, ja. An was denkt ihr, wenn ihr an die Sonne denkt? Was ist das erste, was ein einfällt? Strandwärme. Strand, Wärme. Und was macht die Urlaub Sonne? Fahren. Urlaub fahren. Ja, das ist auch gut. Was ist, wenn die Sonne aus ist? Ja. Ist, finster. Ja. ist finster. Und wenn sie an ist? <lacht> wenn es an ist. Ist hell an Licht. Ich denke auch an Licht. Und Joel, mach mal bitte weiter. Ich habe jetzt mal. Zwei, äh, drei, drei Verse zusammengenommen aus äh, verschiedenen Kapiteln und zwar Offenbarung 21, 25. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein, mehr noch. Weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen sein. Und in 22. Und sie werden sein Gesicht, also äh, sie werden Gott Angesicht zu Angesicht sehen können. Und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Es wird doch keine Nacht mehr geben sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht mehr wird nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig reagieren. Für immer und ewig. Stell dir vor, das, was du am liebsten machst, kannst du den ganzen Tag machen. Und du brauchst nicht mal mehr, mehr zu schlafen. Das, was dir am meisten Kraft und Freude gibt, ist, wo du Gott begegnest, kannst du immer tun. Den ganzen Tag weil es gibt keine Nacht mehr. Wir müssen uns auch nicht mehr ausruhen. Wir müssen nicht mehr schlafen. Es gibt keine Nacht mehr. Den ganzen Tag. Ich habe das äh, heute Morgen verglichen und auch, wenn man hier die Woche rumläuft, die ganzen Kids, die ins hartere Herz kommen. Wenn wir die ganze Zeit auf hätten, die würden gar nicht mehr nach Hause gehen. Die würden nur noch hier bleiben, weil sie es so toll finden. Und genauso werden wir später im Paradies finden. Wir werden gar nicht mehr dahin gehen wollen, wo wir herkommen. Weil nichts so schön ist, wie das, wo wir hingehen. Nichts, gar nichts. Und ich finde, das hört sich nicht langweilig an, oder? Das hört sich alles andere wie langweilig an, ja. Den ganzen Tag das zu machen und dann auch noch Gott zu sehen, sein Angesicht zu sehen, vielleicht sogar alle Fragen beantworten zu können, die du jeweils hattest. Alles. Deine Liebsten vielleicht auch so sehen, in der Nähe zu haben. Das ist, was uns im Paradies erwartet. Den ganzen Tag können wir mit unseren Liebsten Wein trinken, Bierchen trinken, nein Spaß, ich weiß auch nicht, das werden wir vielleicht gar nicht mehr brauchen, ja? aber wir werden eine Menge Freude und Spaß haben, ja. Ich freue mich schon heute mit meinem Opa wieder Bundesliga zu gucken, ja, wenn es das überhaupt noch gibt. Aber das sehen wir dann. Vielleicht habe ich da was Besseres zu tun mit meinem Opa. In Gottes Gegenwart werden wir all diese Sorgen und Dinge vergessen und wir werden komplett darin eintauchen. Das griechische Wort, du siehst, ich habe Nacht rot gemacht, ein bisschen kann man es ich kennen, bedeutet auf Griechisch nix. Was bedeutet nix? Nix ist das Wort einmal für Nacht. In griechischen Metaphern, aber auch in anderen Sachen, wird das für die Abwesenheit vom Licht benutzt. Das bedeutet nicht nur Nacht, das wird für die Abwesenheit vom Licht genutzt. Und es wird es nicht mehr geben. Es wird nichts mehr geben, was etwas Schlechtes hineinbringt. Es wird nichts mehr geben. Ja, die alten Griechen haben dazu gesagt, dass der Teufel nicht mehr in Kontrolle ist. Ui. Kein Leid, kein Schmerz, es wird es nicht mehr geben, weil die Nacht verschwunden ist für immer. Und deswegen ist ganz wichtig in dem Kontext, keine Nacht mehr, es wird Sonnenlicht geben und wir werden für immer regieren. Gott wird für immer mit uns zusammen, ne? da steht mit uns zusammen werden wir für immer und ewig regieren mit ihm. In anderen Übersetzungen heißt es ein glücklich machender, ein selig machender Anblick das bedeutet so viel wie, wir werden den ganzen Tag einfach nur glücklich sein. Jetzt rede ich wie ein Himmel so auf Erden. Was können wir in Erden tun, dass wir teilweise Gottes Gegenwart schon spüren? Und Joel, ich bitte dich mal äh, weiter zu drücken, dass man alle sieben Gotteszugänge, ich habe dir jetzt schon oft in den kleinen Gruppen gepredigt, deswegen werde ich gar nicht so viel erzählen, ich werde kurz, kurz drüber gehen, das ist einmal der beziehungsorientierte Zugang, der Zugang, wo du einfach eben bei das Slido haben wir es gesehen, mit Menschen unterwegs bist und da Gott spürst. Der intellektuelle Zugang, wo du durch Wissenschaft Gott näher bist und durch Bibel lesen und durch andere Sachen. Ja. Der diende Zugang, Anja und Tick ist, die gerade in der Küche sind und wo es runtergefallen ist. Der kontemplative, ist so ein Schimpfwort, ich hätte es auch den stillen Zugang nennen können, aber dann wäre er nicht ganz gerecht geworden, ja. wo du in der Stille Gott begegnest. Weiter bitte. Der aktive Zugang, jemand der ständig unterwegs sein muss, der ständig was machen muss. Der Zugang über die Schöpfung und dann der letzte Zugang, Zugang über Anbetung. Und da ist ganz wichtig bei den Zugängen, wenn du deinen schon kennst und einige kannten ihn und haben ihn schon erlebt, bleib dran, bleib dran, setz dir einen Fokus, lass dich nicht ablenken, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Ja? Und zum Beispiel, mir kannst du glauben, wenn ich Sonntagabends nach dem Abendgottesdienst nach den kleinen Kleingruppen nach Hause komme, Oftmals geht Johanna dann ins Bett gegen elf, die hat Uni und ich bleibe gerne mal bis drei, vier, fünf Uhr wach, weil ich diesen Moment genießen will. Ich möchte in diesem Moment bleiben und einfach diese Freude Gottes, die in mir ausgelöst ist, da behalten. Ich möchte sie nicht wieder weggeben, indem ich schlafen gehe. Ja? Und das ist ganz wichtig, diese Freude zu behalten. Und ich glaube, was noch viel wichtiger ist, letztens kam ein Jugendlicher auf mich zu und meinte, er hat es geschafft, einen Tag lang nicht zu rauchen. <lacht> Ein Tag nicht. Was mache ich? Ich sage gleich, morgen schaffst du es nicht. Wie blöd ist das von mir gewesen, oder? Anstatt die Person einfach mal in ihre Freude zu lassen und zu sagen: Hey, das ist, ich bin richtig stolz und ich war auch richtig stolz auf dich. Ich bin richtig stolz. Bleib dabei. Und ich freue mich für dich mit. Wie wichtig ist das? Nicht immer.